Schon im Juni versetzte eine Ankündigung die Hauptstadtpresse in Angst und Schrecken. Eine Woche lang wollten sogenannte Autonome in der Rigaer Straße in Friedrichshain ein selbstorganisiertes Straßenfest feiern. Wir haben am Ende der Woche mit zwei Menschen aus der Orga-Gruppe geredet. Was dabei gesagt wurde, spiegelt in jedem Fall nur die Meinung der Einzelpersonen und nicht der Gesamtgruppe oder der Projekte an sich. Diese Woche war die lange Woche der Rigaer Straße, die ist heute zu Ende gegangen und ich habe mich mit zwei Menschen gerade hier getroffen, die da viel gemacht haben und ich würde erstmal fragen, in der Regalstraße und in der Liebigstraße gibt es ja viele Projekte, ehemalige besetzte Häuser. Wie kam es denn zu der Besetzung? Wann ist das alles passiert? Wie war das mit der Legalisierung? Könnt ihr da was erzählen darüber? Ja, also ähm, das war ja ähm, 1990 bzw. 89, als die Mauer fiel. Es ähm, halt quasi, äh, war Friedrichshain komplett leer, quasi, weil ganz viele Leute ähm, direkt halt erstmal in Westen rüber gemacht haben. Es hier auch vorher schon Leerstand gab. Und da hat sich so ein, quasi so ein Freiraum ergeben, äh, den halt viele Westberliner Hausbesetzerinnen, ähm, aber auch Ostberliner Hausbesetzerinnen äh, genutzt haben und halt hier viele Häuser besetzt haben ja und zusätzlich zu diesem vielen Leerstand, den es hier gab, gab es halt auch noch so ein so ein Vakuum an Polizei quasi also beziehungsweise die Westberliner Polizei hatte noch keine hatte das war noch nicht deren Hoheitsgebiet quasi also die durften hier noch nicht eingreifen von daher war hier Hausbesetzen sehr einfach ja dann wurden hier halt einige Häuser besetzt was in Westberlin ja schon super schwierig war, in Ostberlin war es ganz einfach. Da gab es richtig Aufrufe. In Westberlin kommt kommt nach Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Mitte, besetzt ihr Häuser. Das ist gar kein Problem, weil die Ersten die es gemacht haben, natürlich auch nicht allein bleiben wollten. Und ähm, ja, dann wurde das halt zahlreich gemacht. Wie gesagt, in hauptsächlich in äh, Friedrichshain, Prenzlauer Berg und Mitte, aber auch äh, in Lichtenberg zum Beispiel. Ja, so kam das dann halt zustande, dass hier ähm, viele besetzte Häuser waren. Die Häuser sind aber jetzt nicht mehr besetzt, die sind ja alle legalisiert, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie ist denn das gelaufen? Ja, wie ich schon meinte, also erstmal gab es halt quasi diesen Sommer der Anarchie, wie er auch genannt wird, ähm, boah, also der Sommer 90. Äh wo ähm, es ja halt eigentlich gar keine Probleme mit Räumung gab, weil die äh, Volkspolizei äh, noch zuständig war und die ähm, hat sich da nicht wirklich zuständig gefühlt beziehungsweise das nicht als Problem gesehen und ähm, das ging eigentlich äh, dann los mit der Räumung der Mainzer Straße, wo es halt so verschiedene Geschichten gibt, wie die jetzt wie das genau gekommen ist, dass die geräumt wurde, also weil vor, vorher wurde halt ähm, in der Fahrstraße ein Haus geräumt und dann haben sich die Straßenkämpfer halt irgendwie nach Friedrichshain verlagert und dann ist ähm, quasi, gibt es verschiedene Versionen der Geschichte, halt die von der Polizei, die von den äh, Besetzerinnen und auch da gibt es nochmal Unterschiede bei den Besetzerinnen, wie das jetzt genau gelaufen ist. Und ähm, ja, aber im Endeffekt wurde sie halt geräumt, ähm, was ja äh, einer der größten, in einer der größten Straßenschlachten der Nachkriegsgeschichte geendet ist und ähm, aber halt auch mit der Räumung und ja also und danach haben halt alle anderen Häuser tierisch Schiss gekriegt und ähm, halt quasi versucht ihren Arsch zu retten mit Mietverträgen halt erstmal mal äh, gab es halt ähm, den Plan quasi für einen, äh, so einen Rahmenvertrag für alle Häuser zusammen ähm, da gab es auch den Besetzerinnenrat ähm, aber das hat halt nicht geklappt. Die Stadt hat halt ähm, beziehungsweise die WB11, die Wohnungsbaugesellschaft Friedesheim, hat halt auf Einzelverträge gepocht. Also mit jedem Haus einzeln und oder teilweise sogar die Wohnungen dann einzeln innerhalb der Häuser. Ja, alle hatten halt halt Schiss, geräumt zu werden. Und ein paar sind konsequent geblieben und haben gesagt, wir verhandeln nicht, wir nehmen keine äh, Mietverträge an. Und die Rest haben halt, wie gesagt, versucht sich irgendwie zu retten und ähm, haben das dann halt äh, viele gemacht. Die, die es nicht gemacht haben, wurden halt ähm, größtenteils alle 96 geräumt. Da kam ein neuer Innensenator, äh, Jörg Schönbohm, hieß der äh, von der CDU, so ein Hardliner, und der hat dann alles abgeräumt, was noch über, über war, an illegal besetzten Häusern. Also, ja. Und äh, ja, wie gesagt, die, die mit den Mietverträgen ähm, hatten dann erstmal Ruhe, wurden dann aber... Ende der 90er beziehungsweise also, na ja, im Laufe der Zeit halt verkauft äh, an Privatinvestoren oder rückübertragen an die ursprünglichen Eigentümer weil das war ja alles Staatsbesitz quasi äh, in der DDR und ähm, haben dann natürlich Stress gekriegt weil die Privatbesitzer äh, quasi von den Häusern ähm, natürlich irgendwie da geltend machen wollten also die entweder selbst Geld mitmachen wollten oder es verkaufen wollten, damit andere quasi entmieten können und, und so weiter. Und so wurden dann halt nach und nach alle Häuser hier verkauft. Und es gibt auch so ein paar Investoren, die halt äh, gleich quasi mehrere Häuser, äh, ähm, ehemalige besetzte Häuser gekauft haben, die sich quasi ein bisschen darauf spezialisiert haben. Wie Bolka, der die Riga 94, ähm, 95, 96 und die Liebig 14 gekauft hat. Aber auch Padovic, der... Die Liebig 34 gekauft hat, aber auch im Südkiez mehrere Häuser. Also Schaden über 29 und noch ein paar andere. Letztes Jahr gab es ja schon eine lange Nacht der Regalstraße. Diese, dieses Jahr gab es gleich eine ganze Woche, nämlich die lange Woche der Regalstraße. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das überhaupt zu machen? Also die Idee, eine lange Woche und nicht nur eine lange Nacht zu organisieren, ist, hat eben aus dem Grund des 25-jährigen Jubiläums der Besetzung entstanden und dadurch der Wunsch ist und dadurch ist der Wunsch entstanden, ähm, nicht nur ein Wochenende dieses Jubiläum zu feiern, sondern eine ganze Woche mit verschiedenen Veranstaltungen zu füllen und diese 25 Jahre Hausbesetzung Gebühren zu feiern und das auch als Anlass zu nehmen. Hausprojekte wieder miteinander zu verbinden in diesem Kiez und auch Nachbarschaft wieder miteinander zu verbinden. Weil es geht ja jetzt bei der langen Woche nicht nur um quasi den 25-jährigen Geburtstag der Projekte in der Regalstraße. Es geht ja auch automatisch ganz viel um Gentrifizierung und andere Themen. Wie lässt sich das so verbinden? Die, die Verb also diese Connection dazwischen, das finde ich, also fanden wir halt relativ naheliegend. Also wir sind äh, Teile von unseren Häusern sind bedroht. Ähm, also die Liebig 34 hat nur noch einen Pachtvertrag bis 2018. Die Riga 94 kann im Prinzip jederzeit äh, äh, also einen Räumungstitel kriegen oder so. Also die haben ist ziemlich unsicher alles. Ähm, oder ist teilweise auch ähm, quasi besetzt. Und ähm, naja, und da allgemein ist die äh, Gentrifizierung im Kiez ja allgegenwärtig. Und beschäftigt uns alle. Und also dadurch wollten wir es natürlich auch irgendwie bei diesem Jubiläum äh, thematisieren. Und wollten auch allgemein gar nicht, also dieses Jubiläum gar nicht so thematisieren, sondern eigentlich halt eher die, ähm, die politischen Inhalte. Also diese 25 Jahre waren halt quasi so ein bisschen der Anstoß, wieso wir dachten, wir könnten jetzt mal sowas organisieren. Aber äh, wie wir auch in unseren Aufrufen geschrieben haben. Ging es uns um, um, um halt eher um Inhalte als eine, eine Party, dass wir jetzt 25 Jahre, also ich meine, wir sind ja nicht mal mehr besetzt. Und was habt ihr da diese Woche alles so organisiert? Also, erstmal haben sich ja verschiedene Hausprojekte und Initiativen zusammengeschlossen. Das kann man ja vielleicht auch nochmal sagen, dass es eben die Liebig 34, die Riga 94, äh, Sama der Fischladen, die Riga 78 und auch das Hausprojekt in der Vogtstraße, die Vogt 36, an den Planungen beteiligt haben und dann ein großes und vielfältiges Programm aufgestellt wurde, das von Workshops über Filmfest äh, bis zu einer Ausstellung, Fotoausstellung über die Geschichte der Riga-Straße ähm, hin zu eben dem Umsonstflohmarkt am Mittwoch mit Siebdruckstand und kollektiven Kartieren. Außerdem gab es noch Konzerte, ähm, Infostände am Samstag und heute, also am Sonntag, den großen Brunch und ein Alley Cat, das durch den Regal Kiez stattfinden soll. Was denkt ihr, wie gut es angekommen ist bei den Leuten, die hier drumherum wohnen? Hat man davon was mitbekommen? Also mitbekommen auf jeden Fall. Ähm, angekommen würde ich sagen unterschiedlich. Also ich kann mir ähm, vorstellen, also dass zum Beispiel der Umsonstflohmarkt relativ gut angekommen ist. Den gab es allerdings halt leider nur ich, ein bisschen über eine Stunde oder so. Und ähm, ja, also der wurde ja direkt von Brüllen abgeräumt. Und äh, das war eigentlich auch recht schade, weil das halt auch so ein bisschen unsere Hoffnung war, halt um mit den Nachbarinnen in Kontakt zu kommen. So, weil wir dachten, das ist so ein offener Rahmen, so ein umsonst Flohmarkt mit diesen kollektiven Kartieren, wo eine große Karte war, wo man quasi eintragen konnte, so, wo gibt es Verdrängung im Kiez, ähm, wo werden gerade Häuser entmietet, wo wird gerade Teuer neu gebaut und so weiter, um das halt sichtbar zu machen. Und ähm, das halt halt irgendwie im ziemlich ähm, unterbunden wurde von Berlin halt. Von daher, ähm, ich glaube, äh, es gab weniger Kontakt mit den Nachbarn, als wir uns erwünscht haben, aber halt ein bisschen. Und ähm, und abends, ähm, keine Ahnung. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die, der ein oder die, die ein oder andere Nachbarin ähm, halt äh, ziemlich angepisst auch von gewissen Sachen war. Also wenn halt die ganze Woche nachts irgendwie übelst laut war, keine Ahnung. Aber also im Prinzip, wenn Nachbarinnen zu uns gekommen sind, was jetzt nicht so viel passiert ist, wegen irgendwie Krach oder so, sind wir da auf jeden Fall auch drauf eingegangen oder so. Aber andererseits, äh, ich meine, Leute, die hier in dem Kiez wohnen, sind halt auch schon ein bisschen sowas gewöhnt. Und, ähm, und ähm, die, die hier lang wohnen, haben da glaube ich auch kein Problem mit. Ähm, die, die jetzt zum Beispiel da bei Bambiland ähm, hingezogen sind, was so ein Neubauareal ist, so also ein hochpreisiges, die werden das wahrscheinlich nicht so toll gefunden haben. Aber ähm, bei gewissen Leuten ist uns das halt auch ein bisschen egal. Also ich denke auch, dass durch die vorherige Hetze auch in der Presse, dass Chaoten jetzt eine Aktionswoche planen würden ähm, und... So Begriffe wie linksextreme Gewalt sehr viel damit um sich geschmissen wurde. Wahrscheinlich auch noch viele Leute davon mitbekommen haben. Ähm, wir haben halt eben versucht durch eigene Briefe auch an die NachbarInnen eine eigene Öffentlichkeit für uns zu schaffen und ähm, die von unserer Seite halt eben zu informieren. darauf Wir haben auch eine sehr positive ähm, Rückmeldung bekommen. Es wurde ja auch im Internet ein Soli-Statement veröffentlicht von NachbarInnen aus der Rieger Straße, die auch dazu aufrufen, sich wegen der ja, steigenden Gentrifizierung oder der Gentrifizierung, die ja so all sehr präsent ist in diesem Kiez um uns herum mit den ganzen Luxusneubauten, die hier in der Gegend entstehen, sich da gemeinsam zu verbinden und Kämpfe zu verbinden, und die auch für die Demonstrationen, die am Freitag stattgefunden hat, viel Kraft und Erfolg gewünscht haben. Und das war auf jeden Fall eine sehr, eine sehr positive Rückmeldung, die wir auf die lange Woche bekommen haben. Bullenrepression habt ihr jetzt schon selber angesprochen. Was ist denn da in der Woche passiert und wie habt ihr darauf reagiert? Also die Bullen waren von Anfang an sehr präsent. Um, man hat das auch schon in den Wochen vor dem Start der langen Woche gemerkt, dass sie viel mehr im Kiez unterwegs waren, dass viele waren ständig patrouilliert haben, dass, sie, dass der Hubschrauber öfters auch vorher in der Luft war. Und der erste Höhepunkt quasi der Bohlenrepression war dann am Mittwoch, während des Umsonstflohmarktes, der sehr eine super gute Stimmung hatte und sehr entspannt war und halt eben viele verschiedene Leute zusammengebracht hat und die Bullen nach einer Stunde circa vorbeigekommen sind und halt mit massiver Gewalt den Umsatzflohmarkt abgeräumt haben, Tische beschlagnahmt haben, die gleich eingeräumt und weggefahren haben, auf Leute eingeprügelt und auch alle anwesenden Leute abgefilmt haben. Und das war so der erste Höhepunkt eben der Gewalt der Bullen, auf woraufhin dann ähm, eine Demo ausgerufen wurde, die ähm, für Freitag 21 Uhr am Dorfplatz mobilisiert wurde, um sich halt eben gegen den, also unter dem Motto Bullenterror, gegen Bullenterror und Verdrängung wenden sollte. Ich wollte nur noch ergänzen, dass, ich, dass wir relativ erstaunt waren, dass sie sich Montag und Dienstag noch zurückgehalten haben, also halt immer präsent waren, was halt auch schon eine Art Provokation ist, ganze Zeit halt, wann Rieger rauf und runter gefahren sind, aber da halt auch abends äh, ziemlich quasi ziemlich laut auf der Straße war, die Straße auch teilweise nicht befahrbar war und ziemlich viele Leute auf der Straße und dann bei sowas Friedlichen wie dem Umsonst Flohmarkt gehen sie halt rein irgendwie, das war halt auch irgendwie so ein bisschen okay, also wahrscheinlich kam ihnen das am gefährlichsten vor nicht, dass die noch mit den Nachbarn reden oder so das Einzige, wo sie sich halt auch noch relativ zurückgehalten haben war dann halt Donnerstag, der Skate Jam also wo Leute sich so Sachen zum Transkaten gebaut haben und auf dem Dorfplatz, also Riga-Straße, Ecke, straße, -Straße äh, geskatet sind und halt auch die Straße dafür eingenommen haben. Und äh, da sind sie halt irgendwann nur mal angekommen, haben halt so ein paar von diesen Gräten geklaut, wortlos, nichts sonst weiter gesagt, äh, und sind, haben sich, sind damit wieder abgehauen und während sie noch weggegangen sind, haben Leute wieder neue Sachen auf der Straße gestellt. Und konnten da durchskaten bis spätabends. Die sind nicht einmal mal wiedergekommen. Einmal ist noch eine Wanne irgendwie vorbeigefahren, das war's aber. Und ab Freitag wurde es richtig anstrengend und ähm, auch richtig ätzend für uns, würde ich sagen. Also insgesamt kann man feststellen, dass die Bullen und auch die Politik wohl ziemlich angepisst davon waren, dass äh, die lange Woche bedeutet dass, oder bedeutet hat, dass eine Woche lang ein... Ähm, nicht angemeldetes Straßenfest auch teilweise stattfindet. Also das hat man schon deutlich gemerkt, dass es denen nicht gefallen hat, äh, dass wir uns da keine Erlaubnis irgendwie holen wollten, sondern das einfach ohne staatliche Kontrolle durchziehen wollten und auch die Message, die wir damit auch Ganz klar zeigen wollten, halt eben war, wir nehmen uns die Straße, wenn wir es wollen und wenn wir sie brauchen und wir organisieren uns unter uns und wir brauchen euch halt eben, also Bullen, Ordnungsamt, staatliche Kontrolle, wir brauchen euch nicht, um uns gemeinsam zu vernetzen, um uns zu treffen, um verschiedene Sachen zusammen zu organisieren. Ja, und dann würde ich noch sagen, also zu Samstag, also am Samstag war dann quasi der, also für mich zumindest gefühlt, der Höhepunkt der Repression wo sie alles im Keim erstickt haben, um, wo es halt Infostände geben sollte. Und uh, so, also irgendwann haben sie halt, also am Anfang haben sie irgendwie rumgestresst, weil da ein Pavillon aufgebaut werden sollte. Uh, dann sollte der Tisch weg und uh, später war es dann, sobald ein Stuhl irgendwo vor irgendeinem Hauseingang stand, wurde er konfisziert und von den Bullen mitgenommen. Um, ja, und das war super ätzend halt einfach und auch schwer, sich dagegen zu wehren weil Samstag auch wieder erwarten, also wir hatten gedacht, dass Samstag relativ viele Leute vorbeikommen, wegen Wochenende halt, relativ wenig Leute da waren und wir halt so einfach nicht die Möglichkeiten hatten, uns die Straße zu nehmen, wie wir uns das vorgestellt haben. Andererseits waren wir total überrascht, wie viele Leute zum Beispiel die Woche über da waren. Also das war halt einfach viel, viel, viel mehr als am Samstag, zum Beispiel Montag, Dienstag und so. So, letzte Frage. Habt ihr vor, das nächstes Jahr wieder zu machen oder gibt es dann nächstes Jahr zwei Wochen? Also ein Ziel der gesamten Organisation der langen Woche war mit auch eine größere Vernetzung der Projekte des äh, rund um die Reger Straße zu erreichen. Ich würde positiv auf nächstes Jahr schauen und äh, ja mal gucken, was sich nächstes Jahr organisieren lässt. Wie auch die Vernetzung zwischen den Projekten weitergeht? Also ich bin gegen eine Woche. Es war auf jeden Fall echt eine sehr anstrengende Woche. Also auch vieles war sehr schön, aber ähm, eine Woche sowas durchzuziehen äh, fordert schon einiges an Kraft. Und ähm, ja, also ich glaube, ich würde ein Wochenende bevorzugen. Aber mal schauen.